Ich bin kein Niche, ey. Bin kein Reiner, bin kein Warhol Aber alles, was ich mache, ist Kunst. Was denn sonst, ey? Du machst den Teufel an die Wand. Aber ich lebe in einer Welt, in der nur dich verlaufen kannst, ey. Trau dich schon, fall tiefer in die Kunst. Komm mit mir, mein Universum ist so Du kannst sie schaffen. Denkst du nur noch an die Zukunft, wird sie dich nicht drohen lassen. Das ist es jetzt, ey. Wir sind im Hier, ey. Sie sagen, ich mach Fehler und ich soll sie korrigieren, ey. Aber ich bin wer ich bin. Liebe meine Sinn. Sag mal, ihr habt keine kreative Ader, aber ich soll gehen, okay Glaub mir, ja, sie werden mich wiedersehen, okay Fühlt sich an, als wäre ich so weit weg, sie verstehen nicht Andere Genetik, verschlüsselte Poetik, Kunst ist ein Erlebnis Im Moment hören sie mir zu, was ich zu sagen hab Nicht für immer, vielleicht für die nächsten 100 Jahre Ich bin kein Nietzsche, ey, bin kein Reiner, bin kein Warhol Aber alles, was ich mach, ist Kunst, was denn sonst sehen Du meist den Teufel an die Wand, aber ich lebe in der Welt, in der du dich verlaufen kannst Trau dich, Unfall, tiefer in die Kunst Komm mit mir, mein Universum ist so bunt Trau dich, unfalt tiefer in die Kunst Mein Universum ist so bunt Trau dich, Unfall, tiefer in die Kunst Komm mit mir, mein Universum <lacht Fiona> Ich bin kein Nietzsche, ey, bin kein Rainer, bin kein Warhol, aber alles was ich mache, ist Kunst Was denn sonst, ey, du meinst den Teufel an die Wand, aber ich lebe in der Welt, in der du dich verlaufen kannst, Sieh, Trau dich, tiefer in die Kunst, komm mit mir, mein Universum ist so bunt Trau dich, tiefer in die Kunst, mein Universum ist so bunt